Privatisierung, der globale stille Staatsstreich. Vor aller Augen und doch verdeckt ist gerade ein globaler stiller Staatsstreich im Gange. Man hat sich an Privatisierungen von Dienstleistungen zur Grundversorgung in Gesundheit, Verkehr, Ernährung, Bildung und Hightech etc. durch multinationale Großkonzerne gewöhnt. In Deutschland wäre da beispielsweise die Privatisierung der Post, Bahn, Elektrizitätsunternehmen und vieler anderer mehr zu nennen. Diese Verlagerung des Volksvermögens konnte einzig aufgrund der Behauptung geschehen, dass Großkonzerne lösungskompetenter seien als ein Beamtenapparat. Laut dem Buchautor Nick Buxton sei diese verdeckte, aber äußerst konsequente Machtverlagerung der Agenda des Weltwirtschaftsforums WEF entsprungen, das von multinationalen Großkonzernen großzügig finanziert wird. Diese haben es durch massiven Lobbyismus geschafft, die Steuern für Mammutunternehmen dramatisch zu senken. Das auf diesem Weg eingesparte Geld wird von den Großkonzernen großzügig an private Institutionen gespendet und so eine Infrastruktur aufgebaut, welche zunehmend Aufgaben in Politik und Verwaltung übernehmen, sei es über Beraterverträge oder Ähnlichem. So konnten sich diese Großkonzerne eine gewaltige Machtfülle zu Lasten geschwächter Staaten anhäufen. Als weiterer strategischer Schritt wurde durch das Weltwirtschaftsforum nach der Finanzkrise im Jahr 2009 die Global Redesign-Initiative ins Leben gerufen. Der Initiative gehören ca. 40 Global Agenda Councils an, deren Netzwerke aus Experten der Wirtschaft, der Regierung internationaler Organisationen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft bestehen. Im Bereich der globalen Regierungsführung schuf das WEF damit den Raum für Unternehmensakteure im gesamten Spektrum von Regierungsthemen, von der Cybersicherheit bis zum Klimawandel. Die Lüge dahinter ist, dass die Nationen die Probleme nicht mehr in globaler Zusammenarbeit lösen könnten, deshalb müsse der Einfluss der Konzerne bis hinein in die Regierungen gefördert werden.